Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der schlagzeilen -Revue. Martin, was haben wir die Woche? Die Woche haben wir kurzer Kontrollverlust, okay, weihnachtliche Blutbäume, okay. und das stille Örtchen. Na dann, schauen wir wo das liegt. Martin, was war los bei schwarz die Woche? Hast du die Frage gelesen von dem ehemaligen US-Botschafter in Wien, von dem Ronald Lauder? Bin mir nicht sicher. Hat kurz FPÖ unter Kontrolle? <lacht> Sollte das, das nicht eher heißen, wollte er sie jemals unter Kontrolle haben? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Wegen Plan. Ja? Die Woche ist ja Phase 2 Kampf gegen die Armen ausgerufen worden. Gegen die Armut? Nein, nein, gegen die Armen. Die machen keine linke Politik. Okay, was ist, was, was ist passiert? Die neue Mindestsicherung ist präsentiert worden. Stimmt, da habe ich was gehört, ja? Genau. Wer kriegt denn jetzt mehr? Mehr, es kriegen fast alle weniger. Ah ja, Kampf gegen die Armen. Richtig. Ja, Apropos. Ja. Weniger. Die Kriminalitätsrate sinkt. Das ist doch gut. Aber nicht für die FPÖ. Wieso? Ja, die Kriminalitätsrate unter Asylwerbern sinkt doch. Oh shit. Ja, eben. Damit verlieren sie die ganze Legitimation ihrer Politik. Was tut er dann, der Kickel? Na Naja, er kann ja noch ein bisschen reiten. Was stand denn da heute in dieser Vorweihnachtszeit über Trump zu lesen? Naja, der Beginn ist eher weniger weihnachtlich. Mhm. Wir haben schon darüber berichtet, es marschiert eine Armee von über 7000 Menschen aus Südamerika auf die Grenzen der USA zu. Ja, die aber Flüchtlinge. War das nicht damals bei den Midtime elections Ja, aber die sind jetzt vorhin unterwegs. Es dauert, bis die da sind und jetzt sind die ersten 500 da, okay. in Tijuana, mhm. und die wollen scheinbar nicht die Kilo mhm. die haben ihn probiert, über die Grenze zu gehen, woraufhin die Grenzpolizisten Kleine mit äh, Pfefferspray und allem mhm. dagegen gehalten haben, jetzt wird es ernst für Trump, und man stellt sich die Frage, schickt er wirklich die Armee ab? und lasst im Zweifelsfall auch wirklich die Leute schießen, oder, besinnt er sich und kommt mit einer humanitären von Trump besinnt sich? Das ist selbst für die Weihnachtszeit eine naive Vorstellung. Ja, das hast recht. Und vor allem, wenn man bedenkt, was die Melania gerade mit dem Weißen Haus aufführt. Was macht sie? Naja, sie schmückt weihnachtlich. Das macht man zu der Jahreszeit. Richtig. Aber vielleicht macht man das nicht mit einem Stephen King Mystery Wonderland. Ist das nicht der Gruselautor? Ja, sie hat Blutbäume im Weißen Haus aufstellen lassen und andere Gruseligkeiten. Ich finde das unpassend. Ja, wieso? Mit dem Trump haben wir genug Grusel im Weißen Haus. Warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was ist du gelernt die Woche? Die Wiener Linien haben eine Teilleistungsstörung. Keine mhm. Was ist das? Ja, wenn jemand was eigentlich ganz normal kann, nur irgendein Teil, gar nicht. Und was ist das bei den Wiener Linien? Na ja, der Wiener Gemeinderat hat 2013 beschlossen, dass sie die WCs... Vor über fünf Jahren? Ja, genau. okay, Dass sie die WCs bei den U-Bahn-Stationen von den Bezirken übernehmen müssen. Okay. Ist ja nicht so kompliziert. Genau. Das erste zweieinhalb Jahre haben sie das nicht einmal realisiert. Ja. Fehler auf die Kommunikation, ganz klar. Dann haben sie sich überlegt, ob sie es überhaupt wollen. Okay. Dann haben sie einen Plan verlegt. Okay, dann ist immer gut. Ja, hat nicht funktioniert. Dann haben sie eine Ausschreibung gemacht. Okay. Die ist gescheitert. Okay. In der Zeit bauen die normalerweise ganze u Strecken. Die U5? Genau, die braucht auch nicht länger. <lacht> ja, und das ist eine Teilleistungsstörung. Finde ich schon. Absolut. Was sagst <lacht> du dir? Also, zuerst habe ich wir etwas festgestellt. Mhm. Wir werden schon langsam zu seriös. Ach so? Es fehlen wieder diese schlüpfrigen Nachrichten. Und du glaubst, das fehlt den Zuserien, gerade im Advent? Absolut. Na dann natürlich. <lacht> naja, unsere Zuschauer, ihr werdet ja durchaus auch vertraut sein mit der Praxis des Oral- also des Oralverkehrs, beim Geschlechtsverkehr. Na, keine Ahnung, Das kleider da, okay. auf Kamera. Okay. schon, das wird ein längeres Gespräch. <lacht> also umgangssprachlich nennt man das Ganze auch Blase. Mhm. Okay? Und witzige Randnotiz, mhm. es hat nichts mit mhm. <lacht> zu tun, aber das erkläre ich dann später. Okay. Das, ähm, was ich gelernt habe, ist, dass ein Grazer-Startup-Unternehmen ein Gerät erfunden hat, in das die Frau reinbläst, wie mhm. beim Alkotest, und dann feststellen kann, ob sie schwanger werden würde, beim Sex, an dem Tag. Und somit kann sie dann das, die Verhütung viel besser machen. Ich habe schlechte Nachricht für das Grazer-Startup. Wieso, was? Das ist völlig unnötig. Ja. Glaub ich glaube nicht, es gibt schon viele Vorbestellungen. Du, aber wenn die Frau nur bläst, wird sie nicht schwanger. Und ich hab glaubt, du kennst sie nicht aus. <lacht> Tja, mit diesem wohlgemeinten Tipp schicken wir euch nun in die Adventszeit. Habt es fein? Seid lieb zueinander? Stresst euch nicht zu beim Einkaufen, oder? Nein. Ja. Genau. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Okto-Zuschauer sehen wir am... Montag, 20 Uhr. Ganz genau. Bis dahin, euch und euch Zuseher hier im Internet, natürlich sagen wir auch vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Liken, Teilen und Kommentieren. Richtig. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder, und ja, bis dann. Ciao. Ja. da müssen wir wirklich sagen. Nein. Ja, sicher. Nein. Ja. Ach komm, wir wollen es wissen. Na, dann sag es ja. Wir haben nächste Woche einen Überraschungsgast.